Hallo zusammen. Ich habe meine Pinkbox bekommen und zwar die Pinkbox Juli 2017 und die möchte ich gerne zusammen mit euch öffnen. Ich habe sie noch nicht äh, geöffnet und ich bin echt gespannt, was da drin ist, weil die letzte Glossybox die hat mich total umgehauen. Mal schauen, ob die Pinkbox damit reichen kann. Ah! <lacht> Auch meine schöne Box. Das ist sie. Ein ganz tolles Design mit der Ananas hier drin und dann mit den ähm, gelben und Rosa Farben. Und hier auf der Rückseite haben wir dann hier noch ein paar Ananasse. Sagt man das so? Ananas. Ananasse? Keine Ahnung. Äh, ja, und ähm, ja, ich finde es schön. Und weil wahrscheinlich dieses Produkt hier nicht reingepasst hat, haben sie in diesen Packkarton ein Produkt reingelegt. Schauen wir mal, was ist denn das? Okay, also, das ist Color Freedom von Knight und Wilson. Für dich oder deine blonde Freundin. Okay. Oh je. <lacht> ist das nur für Blondinen? Ja, das ist dieses Produkt. Äh, Color Freedom ist eine Serie semi-permanenter kreativer Farben, die aufgehelltem Haar eine elektrisierende Dynamik geben oder bei natürlich blondem Haar für dezente Zöne sorgen. Äh, ja, ich glaube, damit kann ich überhaupt nichts anfangen <lacht> aber sowas von gar nichts äh, ist wohl nur für Londinen gedacht ich frage mich wirklich ob sie dieses Beauty-Profil was man da ausfüllen kann ob das überhaupt beachtet wird äh, dort wird ja auch gefragt welche Haarfarbe man hat ja, oder welche Haarstruktur man hat und ja, damit kann ich Absolut gar nichts anfangen. <lacht> Schade. Ultra Vibrant auswaschbare Haartönung mit Shea Butter und Arganöl. Also das ist eine Full Size Größe und würde kosten 7,99 Euro. Das sind 150 Milliliter drin. So, dann habe ich hier noch ein paar Pröbchen dabei. Einmal ein Shampoo und einmal die Runderbutter. Gani Puktis. Und weil es sich um eine Grazia-Ausgabe handelt, habe ich das Heftchen noch mit dabei bekommen. Oh, und eine hübsche Karte. Be brave, be kind, be you. Oh, okay. Ich sehe schon, was da eine Box sein könnte. Und zwar hier ist eine Abbildung von der Schäbens. Multimath, die schon in der letzten Glossybox drin war. Ich guck mal. Hier ist die Kiste. Äh, die ist noch nicht geöffnet. Ähm, ich habe die Liste einfach so hier rausgezogen. Habe also noch nicht So, Also es kommt mir entgegen. Einmal das Coco Frust Control ohne Silikone kräftigendes Shampoo von, Ga von Garnier Spruchtis. Genau. Ähm, da sind 250 Milliliter drinne und würden kosten 2,35 Euro. Nicht lecker nach Kokos und ja, ich bin gespannt, kann man immer gut gebrauchen. Uh. Das sieht gut aus, da ist ein Pinsel drin, von Real Techniques. Ähm, ja, also darüber freue ich mich, weil ich mag die Pinsel total gerne. Und das ist ein Setting Brush. Ein Setting Brush und der würde kosten 9,99 Euro. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Maske hier drin ist, weil sie war auch in der letzten Glossy Box drin. Und das ist die Multi-Masking, das ist die Maske, die, ähm, ja, die aufgeteilt ist hier in drei Fächern. Es ist ja so, dass unser Gesicht ähm, halt mehrere Zonen hat und jede einzelne Zone hat eigene Bedürfnisse. Und das finde ich nicht schlecht, ähm, ja, werde ich gerne ausprobieren. Also diese Maske von Shavens ähm, kostet 1,45 Euro. Oh, ich habe hier einen Nagellack und zwar von OPI. Ein OPI Nagellack. 15 Milliliter drin und die würden kosten 16 Euro. Also ich finde, die sind ziemlich teuer. Äh, und deswegen habe ich mir auch noch nie einen gekauft. Bei Nagellacken bin ich da so ein bisschen geizig. <lacht> Weil ich finde so geri nagellacke von P2 zum Beispiel, finde ich ganz toll. Und die äh, Nagellacke, die sind weitaus günstiger als diese OPI. Ja, das war's auch schon einmal überschlagen vom Preis so ich habe die Preise zusammengerechnet und wir kommen auf einen Gesamtwert von äh, ca. 40 Euro es hat sich wohl gelohnt wenn ich auch alle Produkte anwenden könnte ich finde es schade warum für Blondinen? Meine, in meinem Beauty Profil steht keine Blondine sondern eine Brunette <lacht> Aber ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt so richtig großen Wert drauf legen, wer welches Beauty-Profil hat. Naja, okay. Gut, also das kann ich nicht gebrauchen. Das werde ich wohl verschenken, aber ich weiß nicht an wen. Ich habe keine Blondinen im Freundeskreis. Mal schauen, vielleicht kommt das auch in meine Verlosungsbox. Ja, also, Schönung kann ich nicht gebrauchen, aber was ich ganz toll finde ist der Pinsel. Ein Setting-Brush habe ich noch nicht und Multimasking, ich habe zwar schon eine von der Box, aber ähm, man kann nie genug davon haben und dann, ähm, was war noch da drin, genau das Shampoo von Garnier und ja, der, der Nagellack ich auch sehr sehr gut. Ne? Also Nagellack, Shampoo, Pinsel, Maske ja und die Tönung, keine Ahnung. Ja okay, also die Box hat mir eigentlich sehr sehr gut gefallen und äh, kann aber, diese Box kann aber nicht die letzte Glossy Box übertreffen. Ich werde euch das Video von der Glossy Box unten in den äh, in der Infobox verlinken. Könnt ihr euch mal anschauen, wie ich da ausgerastet bin. <lacht> wie ich da gesabbert habe. Egal. Okay. Ja, gut. Alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.